Oh Mann, schon wieder. Ja. Wir wollten uns doch erst heute Nachmittag beim Auto treffen. Ja, aber haben Sie schon mal das gesehen hier? Sie ja. läuft rückwärts. Ja, Ist doch toll. Was heißt das? Ja, endlich mal gespart. Das sieht so aus, in ja. Wirklichkeit stimmt es aber nicht. Denn die Steuerzahler werden jedes Jahr höher belastet und die bezahlen den Schulden. Ich weiß, Solms, kalte Progression ja. und so weiter. Ja, und? ist klar. Aber und? immerhin, sie läuft mal rückwärts. Ja, aber es bleibt zu wenig Geld für Investitionen und wenn die Wirtschaft einknickt, haben wir keine Reserven. Übrigens, Solms, kleine Anmerkung. Ich habe mir im Haushalt geguckt. Es gibt keinen Titel für Schuldentilgung. Das spricht natürlich für Ihre Annahme. Ja. Und die Investitionen des Bundes gehen zurück. Und deswegen müsste er eigentlich Steuerentlastungen für die Unternehmen machen, damit sie investieren können. Und das findet nicht statt. Aber jetzt mal ehrlich sonst. Wenn Sie einmal, einmal nicht von Steuern reden, dann gebe ich einen aus. Was trinken Sie? Licher Pilz natürlich. Naja, ich was sonst? Was, ich hatte was anderes gedacht, Wasser oder so. Aber das trinke ich dann nicht mehr. Noch Fastenzeit. Nein. Okay, wir sehen uns aber Heute nachher. Abend? Ja. ja. Wir fahren zusammen. Fahren ne? zusammen? Okay. Yo. Ciao. Tschüss. Wer macht sich denn da, an meinem Auto zu schaffen? Das kann doch nicht wohl wahr sein. Da muss ich mal gucken. Was fricke Sie ja, schon wieder? Was machen Sie an meinem Auto? Rußpartikelfilter austauschen. Ist doch, ist doch, wir wollen doch, Sie wollen doch auch in der Stadt fahren. Und die Regierung hat gesagt, Austauschpartikelfilter. Aber ich zu dachte, Sie wären gegen den Diesel. Jetzt nein. bleibt das ja beim Diesel. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich will nur den möglichst besten Diesel. Aber was die Regierung will, wissen wir doch gar nicht. Wir haben keine klaren Grenzwerte, wir wissen nicht, ob es Fahrverbote gibt, welche Autos noch zugelassen sind. Viele Autofahrer werden quasi kalt enteignet. Naja, aber es muss sich doch was ändern. Ja, aber zum Guten und nicht nur La Polar. Naja, naja, ach übrigens zum Guten, wir müssen jetzt zum Flughafen. Und? Sie haben es nicht hingekriegt. Geben Sie es zu. Falsches Werkzeug. Ich hatte, ich hatte nur einen Engländer. Der Handwerker, Fricke. Typisch. Ah, aber es so kein Problem. Ich habe eine Lösung. Ich hab eine Lösung. Ja. mache ein Carsharing. Kennen Sie zwar nicht, aber ich erkläre Ihnen das. Doch, kenne ich doch. Aber Elektro dann. Ja, okay. Elektro. Hier, schauen Sie doch mal, Fricke. Ein bisschen was ist ja doch geschehen. Die vielen Windräder, die Sie hier sehen, auch die Solaranlagen... Einen kleinen Fortschritt hat es doch gegeben. Ja, ja, auf den ersten Blick. So, aber gucken Sie mal, das Windrad steht. steht ja. ja, und jetzt? Haben zwar Sonne, ein bisschen Solar kommt, okay, gut, kann man auch noch mehr tun, muss man auch noch mehr tun, aber wir Kein brauchen. Wind. Ja, und was ist das Problem? Dann haben wir wieder, dann brauchen wir wieder unsere, unsere konventionellen, dann brauchen wir wieder die, die in Reserve sind, wir haben keine Energiespeicherung. Ja, und wir haben keine Leitungen ja. von der Küste zu den Verbrauchsgebieten im Südwesten und ja. Süden. Ja, ich sag mal hier, von hier aus, von Berlin, äh, vielleicht nach Hessen geht ja noch, aber bis zu mir an den Niederrhein, können Sie vergessen. Wie ist das bei Ihnen? Freuen sich alle, wenn dann die Leitungen kommen? Nein, Sehen überall Sie. gibt es Bürgerinitiativen, die verhindern wollen, dass Leitungen in ihrer Nähe gebaut werden. Und wenn dann in der Erde natürlich. Ja, und dann bräuchte man halt ein Bundesgesetz, mit dem das regelt. Dazu ist die Bundesregierung aber nicht fähig. Sehen Sie Solms? Also, wirklich geändert. Grundsätzlich hat sich nichts geändert. Die Bundesregierung ist gelähmt. Sie blockiert sich gegenseitig. Es gibt keinen Fortschritt. Ja, pfuh, Solms. Funktioniert ja noch gar nicht. Hat es ja nichts getan. Dann ist der Flughafen also immer noch nicht eröffnet. Der hätte doch schon vor 2.500 Tagen eröffnet worden sein sollen. Ach ja, wissen? da ist man vier Jahre weg. Nichts ändert sich. Nichts hat sich geändert. Gar nichts. Dann wir müssen sind... wir es wieder in die Hand nehmen. Ja, genau. aber wie, was machen wir jetzt? Ja, jetzt fahren wir mit unserem I3 wieder in die Stadt zurück. Ja, wollen Sie wieder zu dem anderen Flughafen? Nee, zum Bahnhof. Sie? Mit der Bahn? Ich fahre gern mit der Bahn. Mensch, dass Sie sich so ändern. Wir ändern uns halt noch. Na gut, auf geht's.